So, die Sinnesysteme haben wir jetzt also kennengelernt ähm, und jetzt ähm, will ich zeigen, dass es aber nicht so ist, dass die ähm, sensorischen Rohsignale eine 1 zu 1 Abbildung der tatsächlichen Welt liefern, sondern dass es immer ähm, eine Interpretation der Daten ist, die unseren Wahrnehmungseindruck bilden. Und dazu möchte ich mal ein paar kleine ja, überraschende ähm, Illusionen oder wie auch immer ähm, Interpretationen der Welt ähm, vorstellen und zwar anhand des visuellen Systems, ähm, zum Beispiel die Farbwahrnehmung. Die Farbwahrnehmung ist ähm, ganz klar ähm, kontextabhängig, das heißt ich gucke mir an, in welchem Zusammenhang ähm, Sorry, <lacht> Helligkeitswahrnehmung haben wir jetzt erstmal hier. Ich gucke mir an, wie hell erscheint denn ein ähm, äh, Gegenstand und ähm, dann interpretiere ich ähm, den Kontext dabei mit. Und es geht mir jetzt hier um diese beiden Quadrate A und B. Und wie ich jetzt zeigen werde, ähm, haben die beiden, obwohl man ganz eindeutig erkennt, dass B auf einem weißen Feld und A auf einem grauen Feld steht, dass diese beiden exakt die gleichen Helligkeitswerte haben, indem ich nach und nach ähm, das Bild verdecke. Ich ändere also an den Farben dieser Quadrate nichts, sondern nehme nur den Kontext so langsam weg und wie man dann sieht, ähm, gibt es überhaupt keinen Unterschied in den Werten zwischen A und also den Feldern A und den Feldern B wenn ich das jetzt wieder aufdecke, dann erkennt man wieder nach und nach in dem Kontext, dass tatsächlich ähm, a immer noch das graue Feld ist und b das helle Feld. Und was also passiert ist, dass meine Wahrnehmung ähm, diesen Schatten, der hier fällt, durch den Kegel ähm, mitverrechnet äh, und dadurch dieselben Grauwerte wie in dem Feld A, hier aber in dem Feld B als ähm, helles Feld interpretiert. Mit Farben kann man das ähnlich machen. Ähm, hier haben wir einen Würfel, ähm, der ähm, gelbe und blaue Felder enthält und dieses Blau, das erscheint einem oben ähm, ganz dunkel und ähm, auf der linken Fläche ähm, relativ heller und auf der vorderen Fläche leuchtend hell und auch da, wenn man das nach und nach einfach wegnimmt, den Kontext, dann kommen da die gleichen Farben bei raus. Ja und dann ähm, gibt es noch weitere Phänomene, wie zum Beispiel das der ähm, Adaptation äh, im Farbensehen ähm, Ihre Aufgabe ist jetzt auf dieses Kreuzchen innerhalb dieser drei Farbstreifen zu gucken und da 30 Sekunden einfach drauf zu gucken und immer das Kreuzchen zu fixieren. So, noch 20. Noch 10. Wenn Sie dann fertig sind, dann gucken Sie einfach starr geradeaus auf die weiße Fläche und Sie sehen ähm, Einigkeit und Recht und Freiheit, die Nationalflagge der Bundesrepublik Deutschland, ganz kurz. Also äh, sensorische Rohsignale sind keine 1 zu 1 Abbildungen der tatsächlichen Welt, sondern sie werden in vielfältigen Schritten verarbeitet und das passiert so, dass unter normalen Umständen bei der Interpretation der Sinnesreize das nützlich ist.